So, liebe Leute, der Monat 11 2020 hat angefangen. Hier ist das Kommentarvideo. Es ist wieder einiges passiert zum Monatswechsel, teilweise davor, jetzt wieder. Und deswegen auch dieses Video zum Kommentieren eben. Hier schreibt rein, aber bleibt sachlich und bleibt sachbezogen, also auf die Sache bezogen. Und wisst ihr was? Das hat sich bewährt jetzt in letzter Zeit, dass manche Leute schnell die Überschrift zu dem Video kopieren, zu dem sie wieder zu dem sie etwas sagen wollen und diese Überschrift praktisch wiederholen, so dass man besser das zuordnen kann. Das hat sich wirklich bewährt, finde ich super, ähm, macht auch Sinn. Und das Schicke ist, ich ordne ja die Kommentare immer nach der Zeit. Also es geht nichts verloren und es wird nicht irgendwas nach hinten gedrängt, bloß weil manche ähm, sich für, also für ein bestes für einen besten Kommentar entscheiden, sondern es geht einfach der... Reihe nach. Die ältesten Kommentare sind dann praktisch ganz unten. Gut. Na dann. Wünsche frohes Kommentieren und bis zum nächsten Video. Und ihr wisst ja, macht was, aber macht's gut. Ne? Also, bis dann. Tschüss, tschüss.